Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Leben verändern würde, wenn Sie ein passives Einkommen direkt auf Ihrem Smartphone erhalten könnten. Was wäre, wenn Sie dabei jeden Monat zusätzlich 100.000 oder 10.000 Euro verdienen könnten? Würden Sie dann mehr reisen? Oder Ihr Studium nachholen? Oder würden Sie vielleicht in ein neues Haus ziehen? In der heutigen Welt können weder ein guter Job noch eine gute Ausbildung eine Garantie für Ihren zukünftigen Wohlstand darstellen. Selbst die Investitionen, die einst profitablen Assets, Aktienindizes, Rohstoffe, Staatsanleihen sind heute nicht mehr so attraktiv wie früher. Es ist an der Zeit nach etwas Neuem zu suchen. Heutzutage brauchen wir Lösungen, die sich keinen traditionellen Regeln unterwerfen und keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Wir haben eine gute Nachricht für Sie. Eine Lösung wurde bereits gefunden. Und die Quelle passiven Einkommens tragen Sie bereits in Ihrer Tasche. Ihr Smartphone. Es wird für Sie das Geld selbstständig verdienen, während Sie schlafen, arbeiten oder in den Urlaub fahren. Wir präsentieren Ihnen das globale Kryptosystem und die gleichnamige Kryptowährung Platincoin. Vielleicht haben Sie schon von Platincoin gehört, aber noch nicht alle Vorteile und das enorme Ertragspotenzial dieses Coins erkannt. Platincoin ist seit mehr als vier Jahren auf dem Markt. Mehr als eine halbe Million Menschen weltweit besitzen und verwenden Platincoins. Der Gründer von Platincoin Alex Reinhardt, ein Venture-Investor, ein Serial Entrepreneur, internationaler Business Trainer, laut einer der wichtigsten Wirtschaftszeitschriften der Welt, der amerikanischen Zeitschrift der Entrepreneur, gehört Alex Reinhardt zu den Top 10 der Menschen, welche den größten Beitrag zur Entwicklung der Kryptoindustrie und der Blockchain-Technologie geleistet haben. Alex redet offen sowohl auf internationalen Konferenzen und Foren als auch bei den Events mit mehreren tausenden Teilnehmern über das Potenzial und über die Entwicklungs- und Wachstumsstrategie von Platincoin. Platincoin ist ein eine digitale Währung mithilfe der Blockchain-Technologie entwickelt wurde, um Probleme bei Online-Zahlungen zu lösen. Der Nutzer ist der alleinige Eigentümer seiner Coins. Er kann die Platin Coins frei erzeugen, ausgeben, überweisen, aufbewahren, vererben und alle sonstige Transaktionen kostengünstig, schnell und sicher ausführen. Platin Coin steht für blitzschnelle Überweisungen ohne Vermittler an jeden beliebigen Ort der Welt. Verfügbarkeit rund um die Uhr in Echtzeit, Systemsicherheit und Unabhängigkeit, völlige Anonymität, freie Konvertierbarkeit der Coins in Fiatgeld und andere Kryptowährungen. Platincoin ist eine Kryptowährung für den Massengebrauch mit einer stark entwickelten Infrastruktur und einer großen Community in 120 Ländern. Der Aufbau einer globalen Infrastruktur und die freie Konvertierbarkeit der Kryptowährung Platincoin auf zahlreichen Börsen, teilweise zu einem fixierten Kurs, erlauben es, Platincoin berechenbar und anwendbar im Alltag und in unterschiedlichen Bereichen zu sein. Besonders für Unternehmen. Mit Platincoin kann man Debitkarten befüllen und damit weltweit bezahlen. PlatiCoin lässt sich leicht in Umtauschservices, Online-Shops, Postterminals und Marktplätzen als Zahlungssystem integrieren. Mit PlatiCoin werden bereits Autos und Wohnungen gekauft. Heutzutage wird Platincoin zu einem einzigartigen Tool für innovative Finanzierungen von Projekten, angefangen von Wohltätigkeit bis hin zu globalen Geschäftsbereichen. Daher glauben wir, dass Platincoin eine führende Position am Markt erlangt und zu den Top-Kryptowährungen gehören wird. Bereits jetzt ist Platincoin dabei, sich als eines der perspektivreichsten Vermögenswerte in jedem Kryptoportfolio zu etablieren. Das Ziel von Platincoin ist es, jedem die Verwendung von Kryptowährungen zu erleichtern und das Bezahlen mit Platincoin von jedem Ort aus zu ermöglichen. Ebenfalls soll es möglich sein, dass jeder die Coins unabhängig und direkt in seinem Smartphone erzeugen und sich ein langfristiges passives Einkommen für mehrere Jahre aufbauen kann. Das Erhalten von Platincoin heißt Minting. Das Minting ist ein Prozess, der dem Besitzer des Coins erlaubt, die Anzahl der von ihm in die Platincoin-Minting-Farm-App deponierten Coins zu vermehren. Das Minting wird mit dem ersten Coin gestartet, garantiert einen stabilen Zuwachs von 30% pro Jahr in Form der zusätzlichen Coins und hört automatisch nach Ablauf von 10 Jahren auf. Platincoin eröffnet den Menschen lukrative Perspektiven, verbessert ihre Lebensqualität und ermöglicht ohne spezielle technischen Kenntnisse für jedes Alter, jeden Einkommens- und Ausbildungsgrad ein aktives und passives Einkommen auf Basis der Blockchain-Technologie aufzubauen. Unser Produkt ist so gut, dass dessen Wert so offensichtlich ist, dass mehr als 90% derjenigen, die unser Produkt näher kennenlernen, zu unseren Kunden werden. Lassen Sie mich Ihnen eine ernsthafte Frage stellen. Wenn das Platincoin-Kryptosystem es Ihnen ermöglichen würde, 2, 5 oder 10.000 Euro pro Monat zusätzlich zu verdienen, ein aktives und vor allem passives Einkommen zu erzielen, das Ihnen viele Jahre echte finanzielle Unabhängigkeit bietet, würde es Sie interessieren, wenn Sie ernsthaft meinen, Ihr Leben so glücklich und angenehm wie möglich zu gestalten, mehr Spaß zu haben, mehr Geld zu verdienen, mehr zu reisen und nicht von Monatsgehalt zu Monatsgehalt leben zu wollen, schließen Sie sich uns jetzt an. Platincoin. The time is now.